Der Tronxy X5 ist ein 3D-Drucker mit einigen, sagen wir mal, Besonderheiten, die es auszubügeln gilt, um damit gut arbeiten zu können. Ich beginne die Geschichte zu diesem 3D-Drucker von vorne. Erhalten habe ich den Bausatz von meinem Sponsor Gearbest. Der Drucker kommt mit extrem spärlicher Dokumentation, lediglich die Verkabelung ist als PDF-Datei auf der mitgelieferten MicroSD-Karte vorhanden. Auf der Gearbest Seite habe ich ein Video mit der Bauanleitung entdeckt, das jedoch nicht in hoher Auflösung gedreht ist und den Bau nur sehr schludrig ohne Erklärungen zeigt. Nichtsdestotrotz gelingt der Bau des Druckers weitgehend problemfrei, die von mir angefertigten Baustufenfotos sind auf meinen Seiten erhältlich. Die Passgenauigkeit der Teile ist in Ordnung, ein Problem hatte ich allerdings mit dem Endschalter der X-Achse. Dieser war beschädigt, da die recht schwere Baugruppe, an dem der Schalter ab Werk befestigt ist, nicht gut genug verpackt war. Die Plastiknase für die Metalllasche ist daher abgebrochen. Mit einem heißen Metalldraht war das Problem aber schnell gelöst. Das 12V 20A Netzteil ist wie oft bei diesen Billigbausätzen nur mangelhaft isoliert. Eine Zugentlastung für das Netzkabel muss improvisiert werden. Das Netzteil besitzt einen Lüfter, der im Betrieb zwar hörbar, aber nicht übermäßig laut ist. Der Druckerrahmen besteht aus 20x20mm Aluminiumprofilen, die einen Würfel mit Kantenlängen von 39,5x42x50cm ergeben. Diese Konstruktion ist recht stabil, was beim Drucken immer von Vorteil ist. X- und Y-Achse bewegen sich am oberen Teil des Rahmens entlang von 8mm Rundstäben, geführt von Metallkugellagern. Die Z-Achse mit dem beheizten Druckbett wird von einem Schrittmotor über eine Spindel bewegt und von zwei ebenfalls 8mm Rundstäben mit Linearkugellagern geführt. Dieser Achse ist der Schwachpunkt der Konstruktion. Wie zu sehen ist die Aufhängung nicht sehr stabil, die Rundstäbe biegen sich... ...da der Hebel bis zur Vorderkante des Druckbetts konstruktionsbedingt recht lang ausfällt. Das Druckbett schwingt selbst nach leichtem Anstoßen in horizontaler Richtung. Nach dem Zusammenbau ist das Druckbett wie gewohnt in mehreren Schritten zu justieren... ...bis schließlich nur noch ein Blatt Papier zwischen Düse und Druckbett passt. Nach dem Vorheizen des Extruders für PLA... ...kann das Filament eingefädelt werden. Ein Halter für die Filamentrolle ist im Bausatz nicht enthalten, daher drucke ich dieses Bauteil als erstes aus. Die beiliegenden 10m schwarzes Filament reichen dafür nicht aus, daher habe ich im zweiten Anlauf eine 1kg Spule orangefarbenes PLA verwendet. Beim Druck wird keine der Komponenten auf der Hauptplatine wärmer als 54 Grad Celsius, womit hier alles im grünen Bereich ist. Die Elektronik des Radiallüfters am Druckkopf pfeift bei etwa 50% Last, in allen anderen Bereichen ist die Lärmentwicklung normal zu nennen. Die Temperatur des Druckbetts geht bis etwa 75 Grad Celsius. Nach etwa einer Stunde ist der Filamenthalter fertig und kann auf der Oberseite montiert werden. Mit dem nächsten Druck habe ich das Schwingen des Druckbetts genauer untersucht. Beim Drucken der geraden Flächen fällt die wellenförmige Oberfläche auf. Das Druckbett ist viel zu weich gelagert. Ich predige immer, dass 3D-Drucker hervorragende Werkzeuge zur Herstellung von Prototypen sind, also ran ans virtuelle Zeichenbrett und Teile für eine bessere Aufhängung gedruckt. Meine erste Idee war, die beiden Rundstäbe weiter auseinanderzubringen, um die Hebelverhältnisse günstiger zu gestalten. Mit den neuen Halterungen können die Rundstäbe an den Seiten des Rahmens befestigt werden, wodurch der Hebel wesentlich günstiger ausfällt. Die Schwingungen in horizontaler Richtung sind nun verschwunden. Der Testdruck fällt deutlich besser aus, wie zu sehen bewegt sich die Grundplatte beim Drucken allerdings nach wie vor recht stark in vertikaler Richtung. Ein zweites Problem ist, dass nun ein Hebel zur Spindelachse besteht. Dadurch bewegt sich das Druckbett nicht mehr ruckfrei längs der Z-Achse. Im nächsten Ansatz habe ich daher Nägel mit Köpfen gemacht und die Aufhängung grundlegend geändert. Um jegliches Kippeln in vertikaler Richtung zu verhindern, verwende ich nun 3 Schrittmotoren für die Z-Achse. Alle drei Motoren müssen die gleiche Anzahl Schritte für eine volle Umdrehung haben, bei meinen Exemplaren sind das 3,6 Grad pro Vollschritt, der originale Motor hat 1,8 Grad pro Vollschritt und musste daher auch weichen. Als Spindeln kommen handelsübliche M8er Gewindestangen zum Einsatz. Zusätzliche Führungen an den Seiten bestehen aus Vierkantrohren mit 20mm Kantenlänge. Das Druckbett ist über 20mm Flacheisen mit den Führungen und Motoren verbunden. Alle weiteren Teile wurden aus PLA mit dem Tronxi in der Originalausführung gedruckt. Wie zu sehen kann der Tronxy selbst mit der Weichenaufhängung die für das Tuning benötigten Teile mit ausreichend hoher Präzision drucken, völlig unbrauchbar ist der Drucker also auch im Originalzustand nicht. Als Lager dienen m 8 der muttern deren Position mit etwas über einer Kerzenflamme erhitztem Filament gesichert wird. Längs der Vierkantrohre übernehmen zweimal je vier Kugellager an gedruckten Halterungen die Führung. Die drei Schrittmotoren sind in Reihe geschaltet. Da nun eine höhere Gesamtspannung für den Phasenstrom benötigt wird, habe ich die Geschwindigkeit der Z-Achse auf 1mm pro Sekunde reduziert, damit die Motoren ihr maximales Drehmoment behalten. Ferner muss die Anzahl Schritte pro Millimeter Bewegung angepasst werden, für meine Konfiguration ergeben sich etwa 2550 Schritte pro Millimeter. Per Hand ist die Höhe des Druckbetts so einzustellen, dass sich alle drei Spindeln möglichst leicht drehen lassen. Die so gefundene Position wird an den Motorkupplungen markiert. Alle drei Motoren müssen sich in die gleiche Richtung drehen, ist das nicht der Fall, so sind die Zuleitungen einer Phase zu dem betreffenden Motor zu tauschen. Die neue Aufhängung für das Druckbett ist extrem stabil, sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Erneut führe ich den Testdruck auf der Vorderkante des Druckbetts durch. Die Seitenflächen werden nun schön glatt gedruckt, das Druckbett schwingt nicht mehr. Der direkte Vergleich mit dem zuvor erstellten Druck zeigt, dass sich der Aufwand für den Umbau gelohnt hat. Nun lassen sich mit dem Tronxy X5 Drucke in hoher Qualität anfertigen, so wie ich es mir von Anfang an gewünscht hätte. Als Nebeneffekt werden beim Drucken nun keine Filamentfäden mehr zwischen den Bauteilen gesponnen, der Drucker ist bezüglich Stringing sehr gut. Die gedruckte Mutter passt ohne Nacharbeit auf das ebenfalls gedruckte Gewinde. Hier drucke ich weitere Glieder für eine Schleppkette. Die Teile passen gut zusammen und die Kette dreht sich leichtgängig um die Gelenke. Fotos in hoher Auflösung aller Beispieldrucke gibt's auf meinen Seiten. Die Anordnung von Netzteil... ...Hauptplatine... Y-Achsenmotor... ...und Displayeinheit habe ich so abgeändert, dass keines der Bauteile über die Kanten des Würfels hinausragt. Somit kann der Drucker an den Seiten verkleidet werden, um eine abgeschlossene Minifabrik im Würfelformfaktor zu erhalten. Das Innere dieser Fabrik kann klimatisiert werden und alle beweglichen Teile sind vor Zugriff geschützt. Es gibt noch einiges zu tun, um den Tronxy X5 nach meinen Vorstellungen zu perfektionieren, aber bereits in dieser Ausbaustufe gefällt mir das Gerät sehr gut. Wer also die Mühen des Umbaus nicht scheut oder wie ich gerade darin die Herausforderung sieht, erhält einen guten 3D-Drucker zu einem ansprechenden Preis. Detaillierte Anleitungen zu meinen Modifikationen und weitere Infos zu dem Tronxy X5 gibt's auf meiner Projektseite. In diesem Sinne... Danke fürs Angugge und bis bald.